<lacht> Aus welchem Universum kommst du? Ich bin ja nur sehr bodenständig und helfe ja Müttern mit ihren Kindern gesund und fit zu bleiben. Und das hört sich ja. so boah an. Aber ähm, <lacht> dann komm ich, kommst du ja schon ein bisschen näher mit meinem Binso. Ja? Mein Binso ist ja mein kleiner Drache, ähm, der mit seiner Drachenenergie natürlich auch den Kindern hilft, gesund und fit zu bleiben. Und äh, ja, wenn du so kennst, du Typotanien, der kommt von Typotanien. <lacht> es ist gut möglich, dass ich vielleicht auch so auf meiner Reise von den Plejaden auch bei Typotanien vorbeigekommen ist, bin. Ja, und ähm, bin so da vielleicht auch auf die eine oder äh, an andere Art und Weise begegnet bin. Also auf jeden Fall wirke ich mit Drachenmagie. Also so, und die Drachen sind wundervolle wundervolle Wesen, also ähm, ich sage jetzt mal auch die Lügengeschichten, die über die Drachen erzählt sind äh, oder erzählt worden, ähm, ja, ne, also es ist nichts, was es scheint. Äh, Drachen sind auf jeden Fall wundervolle magische Wesen, die uns auch in unsere Magie bringen und uns magische Momente ermöglichen und das mag jetzt vielleicht, ähm, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, ein bisschen Wuhu klingen und da bringe ich einfach gerne noch mal das Beispiel mit Hongkong. Ja, also so im asiatischen Raum sind Drachen real. Das geht sogar so weit, dass zum Beispiel in Hongkong Hochhäuser so gebaut werden, dass in ihnen also wirklich auch Lücken gebaut werden, damit die Drachen, wenn sie von den Hügeln runtergeflogen kommen, in der Flugschneise frei fliegen können zum Meer. Und sie machen das, damit das Haus, das Hochhaus kein schlechtes Qi kriegen, weil die Drachen sehr verärgert sein könnten, wenn da ein Haus in ihrer Flugschneise ist. Und das respektieren die Architekten und bauen da wirkliche Löcher rein, damit die Drachen durchfliegen können und das Hochhaus ein gutes Qi hat. Und Qi bedeutet Lebensenergie. Ja, also so und mit Drachenmagie bekommt man auch richtig gute Lebensenergie, positive Energie und auch Manifestationskraft und das ist einfach großartig und ich wirke wirklich auch mit solchen Elementen und bin so, finde ich, großartig, dass ihr das so ins Leben gerufen habt, weil ihr unterstützt und bestätigt die Kinder in ihrer Fantasie zu bleiben. Und da ist es auch wieder ein großartiger Mensch, der, den, der der Menschheit auch viel gegeben hat. Da zitiere ich gerne den Einstein, ähm, Albert Einstein, der sagt, Fantasie ist wichtiger als Vernunft. Denn Vernunft ist das, was uns in unserem Käfig Lässt, ja, also so in der Box und die Welt sehr klein macht. Die Fantasie öffnet Möglichkeiten, ja, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Und hätten, hätte die Menschheit nicht die Fantasie sich erlaubt, Trotz alledem, ja, trotz alledem, man äh, es Bestrebungen gibt, uns in der Box zu halten, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Es, äh, ja, also wir wären noch äh, in der Steinzeit am Feuer in unseren Höhlen, ja, und hätten unsere Höhlen nicht verlassen. Genau, Deswegen, so ist es. Halleluja Fantasie, ja. <lacht> so als Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Und das Absolut. ist so wie, also bei genau. meinem autogenen Training, das ist wissenschaftlich erwiesen in der Schulmedizin. Das finde ich total lustig.